Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem meinem Vlog hier auf TV. Ich bin irgendwie ziemlich froh, dass ich heute diesen Gang habe, an der, bei dem ich euch jetzt mitnehme, denn äh, es ist einer dieser jenen Gänge, die einen Menschen wieder Erden zurückbringen, wegholen von da, wo ihr mich in der letzten Woche hin katapultiert habt. Ich gehe zum Zahnarzt und Zahnärzte bringen jeden Menschen irgendwie wieder runter auf die Erde. Und das ist gut, denn in der letzten Zeit, jedes Mal wenn ich Twitter aufgemacht habe, ging es bei mir. Und bei Facebook, immer und immer wieder. Und ich habe so viel Luft in mir, dass ich echt Angst habe abzuheben. Äh, kurz gesagt, ihr hat der so Wahnsinn, äh, dieses Toll-Video, es ist unpackbar, wirklich. Äh, egal ob jetzt diese Millionen Retweets, diese tausenden, tausende Postings auf Facebook, Google Plus und wo überhaupt und sowieso. Ihr seid so Wahnsinn. Danke, danke, danke, danke. Ähm, ich box mit hinter und vorne. Ich schwöre. Und äh, äh, dann kommt noch dazu ein Standardartikel und die Zeit. Online, beide online. Das ist einfach.. Boah, uh! Und, und zur Zahnarztamin, da kommt da genau recht, weil da fahren sie auf die schmerzhafte Zahnfleisch und und und und zeigen dir, dass du menschlich bist und man bleibt irgendwie so am Boden. Und ab und zu gehört das einfach. Ja, mal schauen wie Schmerzhaft das wird, ich werde euch dann auch davon vorweisen. Ja Leute, jetzt war ich drin bei der Ärztin, auf den Stuhl raufgerutscht. Rückenlehne zurück. Vier. Vier. Vier. Vier Menschen inklusive meiner Ärztin des Vertrauens. Rund um meinen Kopf. Und alle gleichzeitig in meinem Mund. Yep. Ihr wisst mit, weil ich hab eine große Klappe. Ich wusste selbst nicht, wie groß sie wirklich ist. Es passen vier Leute rein. Zumindest vier Leute mit Werkzeugen. Gehen. Und, ich bin ein Braver, hat mein Ärztin gesagt. Zahnfleisch okay, kein Zahnstein, bin ein braver Zähneputzer, hat nur 30 Jahre gedauert, bis ich es gelernt habe, aber jetzt kann ich's und ich kriege jetzt mal, Le na, warte mal, ich kriege kein Leckerli. Kein Zucker, gar nichts. Ich glaube, das muss ich bei der nächsten Untersuchung noch mit neu verhandeln. Anyway, mir geht's gut, meine Zähne sind okay, meine Klappe ist groß, aber ja, ja eh schon erwähnt. Das heißt, ich fahr jetzt heim und ähm, schau wieder mal in meinen Twitter-Feed rein oder auf meinen YouTube-Kanal, weil das Video ist gerade bei über 7.000 Views. What? Ah. Es ist echt schwer am Boden zu bleiben. Ich schnall mich jetzt sogar in der Wohnung an. Um mich so abzuheben. Es ist echt insane. Anyhow. Danke. Schönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.